Heute zusammen, wir machen die Lehrerstelle bei Spitex Höfe. Wir zeigen Ihnen, was wir machen. Kommen Sie doch mit! Was wir als Vagellernende in Spitex Höfe haben, was andere nicht haben, ist geregelte Arbeitszeiten, genug Zeit zum Lernen auch während der Arbeitszeit und selbstständig unterwegs sein mit dem Roller. Zwischen den Mitarbeitenden und den Lernenden haben wir immer eine super Stimmung. Wir können mega viel miteinander lachen und durch unsere verschiedenen Skills können wir viel voneinander profitieren. Das lebt für die Lernenden und ermöglicht mir zum Beispiel ein Auslandspraktikum für vier Wochen in Irland. Schon noch geil, oder? Meine Berufsbildnerinnen erklären mir alles auf meinem Level. Und es ist alles auf meine Zeit abgestimmt, so viel wie ich brauche. Ich darf Fehler machen und ich habe keine Angst vor Fehler zu machen. Sie stehen immer hinter meinem Rücken. Das Schönste als Fagi in der Spitex ist, dass ich die Leute unterstütze unterstützen kann. und weil sie durch uns zu Hause bleiben können, sind sie sehr dankbar. Ich gehe jetzt mit meiner Brustbilderin zu den Klienten. Und falls es dir gefallen hat, bewerbe dich bei uns in den spitex höf